So, endlich am Bike, oder? Schaut euch das an. hier ist er Thomas von Toursworld und es geht uh, hier mit einem Motorflog diesmal, ganz was Neues für mich. Uh, in Mexico City. Ja, ich habe heute das Mopel gekauft oder gestern gekauft. Heute habe ich eine bedingte Zulassung für 30 Tage gekriegt, erkläre ich erklär dann gleich warum. Und uh, jetzt machen wir erste Ausfahrt. Da haben wir da irgendwo so einen kleinen Nationalpark ausgesucht. Paco El Deposan. Uh, ja, und mir das passt einmal für den für, für Beginn. Muss ich nicht in der Stadt kurven, es war jetzt halt sehr lustig, da aus der Stadt rauszufahren. Eigentlich habe ich schon ein paar Videos aufgenommen, aber es sind halt immer, da muss man sich auf den Verkehr so konzentrieren. Mir gefällt das passt jetzt besser. Und ja, wie gesagt, ich fahre da jetzt. Eine orange, keine KTM, als, aber als Österreicher muss man ja fast orange fahren, wenn es kein KTM ist. Das ist eine Italica TM 250X. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ist glaube ich ein chinesisches Fabrikat mit, wird aber in Mexiko zusammengebaut und assembliert und hat ja 250 Kubik. Ja hat 16,8 PS und ich glaube glaub nicht, dass sie 20 Newtonmeter Drehmoment zusammenbringt. Ja, aber es ist irgendwie ist sie leicht, es hat 120 Kilo hat also ist jetzt nicht allzu schwer und macht Spaß. Also, ich muss jetzt natürlich erst einmal ein bisschen zusammenkommen damit und ein bisschen mehr einfahren und schauen, wie das Ganze funktioniert. Uh, ja, kauft ihr das ganze bei Elektra, ich habe da ein paar Videos gemacht, die wir ja wahrscheinlich da in das Video einfügen. Uh, das ist uh, so ja, ist eigentlich von einer Bank, ein Shop, ich hm, vergessen wie die Bank heißt, ah schaut schon cool aus da, uh, ja von einer Bank, ein Shop und da kann man alles mögliche auf Raten kaufen, Fernseher, Motorrad, Waschmaschinen, Küchenmaschinen und so, so Scherze. Und ja, und die bieten dann aber auch gleich die Versicherung und das alles an und ich hab geglaubt, ja der kriegt mir ja gleich das nummer und so und das auch alles, ja, das war dann natürlich irgendwie nicht so, dass man das kriegt, jedenfalls äh, habe ich das dann nicht gekriegt, also Polizeistab und ja. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, die Polizei hat mich da jetzt ein bisschen verwirrt. Ja, ja habe ich zuerst einmal geglaubt. Das hat aber dann nicht so funktioniert, weil die Nummertafel muss man dann gesondert beantragen. Also als Ausländer kann man quasi das Motorrad kaufen, kann es versichern, geht alles auf den Namen, ist also so eine Teilkasker, Vollkasker, also wenn es gestohlen wird, kriege ich glaube ich das ganze Motorrad ersetzt. Wann ist Zamschrott 65% des Motorradl-W-Kaufpreises, ich es halt verstanden und und und, ja, das funktioniert alles und dann muss man eigentlich in irgendeinem Amt m, die Nummertafeln holen, das funktioniert dann eher mal nicht so gut, weil da darf man als Ausländer, muss man eine Residenz haben, also einen Wohnort, damit man das machen kann. Natürlich habe ich das mit dem Touristenvideos noch nicht und da braucht man die Hilfe eines Einheimischen. Zum Glück habe ich eine Unterkunftsgeberin, die mir ihre Adresse und so, äh, zur Verfügung stellt. Sie hat das aber auch noch nicht gemacht, kennt sie nicht so gut aus. Und jetzt wird quasi irgendein Freund von ihr, der hat das schon öfters gemacht, ging einmal auf kleiner Münzen, äh, wird man das da holen. Das geht aber nicht so, dass man glaubt, man holt jetzt das vor. nein, ja, das dauert bis zu 15 Tagen. Jetzt habe ich so eine sehr provisorisches Nummertafel drauf, das ist auch genehmigt, da kann ich 30 Tage in Mexiko herumgucken. Leider wollte ich eigentlich nicht, innerhalb von den nächsten 30 Tagen nicht nach Mexiko City zurück die Nummertafeln holen. Äh, sondern irgendwo in der Gegend in der Bamba herumfahren. Das spürt sich natürlich jetzt nicht, jetzt kann ich natürlich irgendwo, muss ich dann wieder mal zurück nach Mexiko City. Ah, da schaut es aber schon geil aus. Ja, so funktioniert das Ganze. Und der winkt da, weil da gibt sicher was Gutes zum Essen. Oh, Mojitos! Oh, aber zu so spuckt sie. Ja. Ist das wirklich der Benzinhahn? Der hat da zwei Benzinfilter, was ich gesehen habe. Also das ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Ja, wurscht. Ja, und so bin ich jetzt einmal auf der Straße, also ich fahre jetzt natürlich dann wieder Mexico City zurück rein, schau, dass ich da irgendwo einen Parkplatz finde und dann kann ich auch einen Faktencheck machen, kann euch das Motorrad ein bisschen von außen zeigen. Ja, eigentlich habe ich, hab ich schon mehrere Videos gemacht, aber die, die habe ich alle knicken können, weil ich habe einen DJI Pocket 2 gekauft äh, noch extra vor der Reise, gebraucht, ja, Leider fokussiert er nicht richtig. Also im Selfie-Mode fokussierter, oder wenn man sich alles, was nähere Objekte sind, fokussierter, aber alles, was weiter weg ist, fokussiert er nicht richtig. Also jetzt habe ich immer alle meine Videos, weil das natürlich zu klar an der Monitor, Ich jetzt knicken keiner. Oh, und da springen wir mal. Uh da wird es jetzt ziemlich frisch, ich meine, ich muss man sagen, so. genau, und, und, ja, und leider habe ich die ganzen Videos knicken können. Und schon seither schon ein paar eher raufgeladen. Ja, aber so, Mexico City ist geil, kann man sagen, was will. Und ich möchte dann morgen vielleicht auch mal den ganzen Tag so in Mexico City mit dem Abadlan rumgucken. Ich muss jetzt 500 Kilometer aufbringen, dass das erste Service gemacht wird. Ja, also Service Serviceintervall bei der Gurken sind 3000 Kilometer. Okay, ich werde es jetzt natürlich nicht mehr Gurken nennen, weil, weil das natürlich jetzt eher kontraproduktiv ist. Also, Polizei ist da überall. Ich warte nur, bis mit die erste aber Also nichtsdestotrotz, jetzt weiter geht's, wo bin ich stehenbleiben. Äh, ja, das war es jetzt einmal so mit dem Tafel und das Ganze. Also ich bin einmal auf der Straße, das funktioniert. Und wie gesagt, morgen möchte ich dann einmal äh, ein bisschen in Mexiko Stadt herumfahren, damit ihr seht, wie groß die Stadt ist. Also ein paar Fakten zu Mexiko City, ist auf ca. 2300 Meter Höhe. Also ich bin da jetzt sicher auf 2,7 herum, es ist wirklich kalt jetzt geworden, den ganzen Tag war es Schweinehasse, ist so 30 Grad gehabt. Äh, Wenn du dich da nicht einschmierst, hast du gleich einen Sonnenbrand, also so schnell kannst du kann gar nicht schauen. Okay. Ähm, ja, hat 9 Millionen Einwohner der Großraum Mexico City, also Großraum, das Zentrum eigentlich und dann ist der Bundesstaat Mexico City, hat um die 23 Millionen Einwohner, also es ist natürlich kein Schmutz. Ja und, und demnach, also beim Landeanflug, das war schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Eine Riesenstadt. Man hat nur Lichter mehr gesehen, ich bin um 5 Uhr in der Früh gelandet. Da jetzt so richtig Almerisch, volllässig. Ich fahre am Samstag da nochmal rauf, gewandern vielleicht. Weil ich werde am Montag schon in Mexico City verlassen. Ich hätte halt irgendwo gerne einen Aussichtspunkt, noch, dass ich euch da ein bisschen was zeigen kann. Springen macht mit dem Spaß. <lacht> ja, da sieht man ein bisschen runter. Aber auch nicht wirklich. Aber schöne Gegend. Ah, ich glaube da vorne sieht man ein bisschen was. Ja, ich schalte einmal ab und schaue, dass ich vielleicht ein bisschen was mit dem Handy einfangen kann. Weil mein DJI natürlich nicht funktioniert. So, mir ist jetzt kalt geworden, ich habe jetzt Umdraht. Also ich bin da sicher auf 3000 Meter Höhe, ich muss das dann checken. Oder 2,7 oder was, keine Ahnung. Und ich fahre natürlich mit Sicherheitsausrüstung, wie man sieht. Äh, ja. Nächstes Mal, wenn ich da rauf fahre, werde ich lange Hosen ansehen. Ich meine, ich habe auch ein Motorradl, mein Motorradwäschsch mit, aber irgendwie bei den Temperaturen teilweise ist es einfach zu warm. Ja und also für alle, kleine Insider, Sandra, Isa und Konsorten, ich habe keinen Thermos drin, auch, gell? also ich werde da mal einen Micken ah, Ja, <lacht> Jedenfalls, ich werde das Video jetzt einmal da beenden, glaube ich, äh, und werde euch dann einfach in den nächsten Tagen wieder eins online stellen, vielleicht wieder ein bisschen mehr Infos noch, und Uh, Fotos zusätzlich uh, Fotos nicht, aber Videos von, sage ich mal, nicht nur vlogmäßig, sondern auch von irgendwelchen, sage ich mal, Sehenswürdigkeiten Also, ja, hab ja Zeit am Ende, dass ich euch da Mexiko näher bringe, also bleibt dran, uh, Abonniert den Channel die Glocke Und ab, ja, ein paar Kommentare würde mich mal freuen, also Vielleicht habt ihr hier irgendwas in Mexiko was gern sehen würdet oder was Informationen haben würdet, und so schreibt es mir einfach an. bin ein persönlicher Erkunder sozusagen, dann können wir gerne machen. Wenn es im Rahmen der Möglichkeiten ist, dann jederzeit. Ja, also viel Spaß und bis zum nächsten Mal.